nach Hof verschlafen, Ich wollte noch ein bisschen was einkaufen und das nächste war irgendein so Pennymarkt oder sowas. Der war vier Kilometer und Hof mit dem Kaufland war 10 Kilometer. Da dachte ich kannst du auch nach Hof fahren. Eis am Stiel. Und wer nicht sechs Würfel, hat gewonnen. Also in Hof muss ich auch viele Nazis geben. Oder wer beschmiert, wenn es keine Info traf? verstärkte politisch-ideologische Arbeit in allen Einheiten, besonders zur Erreichung einer bedingungslosen Anwendung der Schusswaffe auf der Grundlage der Dienstvorschrift. 38 bezogen, die kurz nach dem Krieg wieder Den Windrad habe ich geschlagen. hier also, unten sieht man noch ein von vom Windrad. Hier haben wir noch die Grenze. Hier haben wir noch ein Stückchen Mauer. Suchen wir mal ihn jetzt hier noch. Ich bin hier ganz in der Nähe von Mödler heute noch. 20, 19, 17, 15, 14, 20. machen wir gerne den Holzplaketten. Sind wohl eher als Tausch gegen Eigenholzplaketten zu denken. Also ich habe letztens mal eine mitgenommen, den Laden, Ja, so, jetzt geht's ab Richtung Heim